Wo sind denn die Buttons? Oh! Daumen hoch! Yes! Yes, yeah, baby! Ein und Bart! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Genau, ich darf jetzt den April-Endgegner vorstellen oder die Endgegner. Es sind zwei in dem Fall, das ist ja ähm, noch aktuell. genau gerade noch nicht vorbei ist und der Putin uns kein Gas mehr geben oder wir wollen das nicht mehr ähm, ist der Herr Wirtschaftsminister Habeck der Meinung, wir müssen sparen und das hat er auch schon im April gesagt und seine Hatze, Klaus Müller Ex-Grünminister und sein Chef der Bundesnetzagentur hat ein paar Vorschläge und die möchte ich äh, mal vorlesen zum Beispiel ist der Herr Müller für ein sauna weil Saunas verbrauchen zu viel Energie. Dann ist der Herr Müller äh, dafür, dass sollte Energie noch knapper werden, sei das vollständige Überheizen von Singlewohnungen, also zum Beispiel der ganz normale Jungsche, der nicht in einer WG lebt oder der Rentner, meist einen äh, Rentner oder ein Rentner, der das Leben schon mhm. schwer genug hat, ja. ähm, mit mehreren Zimmern auf gar keinen Fall mehr zurechtfertigen. Also dann sollte, sollten die halt nur noch Schlafzimmer beheizen, der, der Rest bleibt dann einfach kalt. Macht der das auch bei sich oder was? Weiß, er ist bestimmt kein Single. <lacht> so und das treibt er halt nochmal weiter mit dem Beheizen. Überhaupt sollte man halt keine Wohnung über 19 Grad heizen, außer natürlich ähm, Kranken- und Pflegebedürftige und Kinderzimmer. Also 19 Grad reichen ja wohl aus. Und auch ihr Duschverhalten sollen Millionen Deutsche ändern. Müller bezweifelt, ob man wirklich jeden Tag duschen muss. <lacht> man kann ja auch, um Wasser zu sparen, einfach nicht mehr die Toilette benutzen, sondern wenn man duschen geht, dann finkelt man gleich in der Dusche. Und mhm. So was habe ich schon mal gehört, das ist schon vor ein paar Jahren. Ja, ja darüber haben sich denn halt die CDU-Politiker und andere anderer Parteien... Äh, ein bisschen drüber, aber das ist ja klar, das machen die ja immer gegenseitig. Deswegen fühlt das jetzt hier nicht weiter aus. Aber ähm, von den Judverdienern ähm, darf man sich dann anhören, wie man denn Energie zu sparen hat. Gute Karte haben wir. Ja, das muss ich sagen, das ist äh, wirklich ein Endgegner. Das ist ein Endgegner, ja, also er und sein Kumpel, Herr Habeck. Das ist auch sehr verzweifelt, so was zu sagen, alles. Ja, aber das Thema mit dem Wassersparen und so, sehr interessant, das hatten wir schon mal vor Jahren. Und dann, haben, dann war der denn auch so gewesen, äh, ja Leute, dann geht mal lieber, als wir dreimal auf Klobe vorspült oder was weiß ich nicht, und ihr ja. macht hier bloß einen kleinen Becher Wasser und spültet nach. Und dann im Endeffekt, was wurde da nicht äh, ordentlich durchgespült, die Kanalisation, dann ist sie kaputt gegangen und jetzt haben sie das Problem. Siehe Berlin zum Beispiel, da wird der Bus noch gepflegt. Im nächsten Video stellt der Enrico den Endgegner des Monats Mai vor, genau, wir müssen jetzt langsam mal ein bisschen aufholen und bis dahin äh, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und hier wenn euch das Video gefallen hat einen Daumen hoch, wenn euch das Video nicht gefallen hat einen Daumen hoch. Schreibt in den Kommentaren, was, da, was ihr davon haltet, ja. vielleicht habt ihr auch noch äh, andere Leute, die im April äh, Scheiße, baut haben. <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwas erzählt habe, äh, gibt es ja eh genug davon. Äh, ja, schreibt mal rein. Ihr könnt doch gerne uns schreiben, was man besser machen kann. Also jetzt den Glückwunsch zum Endgegner des Monats April, Herr Müller. Ja, die rote Karte ist verdient. Ich zeig's noch nochmal kurz hoch. Ja. <lacht> gut. Also, bis zum nächsten Mal. Renja die Macht's gut. Das sind nicht.